Als Holding Graz freue ich mich, als Eigentümervertreter des Flughafen Graz, dass wir wieder Linienverbindungen begrüßen können. Nach der Rettung der Auer ist die Maschine wichtig, dass sie wieder in Graz landet. Das ist ja eigentlich eine gewisse Homebase für die Austrian Airlines in Graz. Mit der Lufthansa geht es im Juli los Richtung Deutschland. Im Sommer Charterverbindungen in die Urlaubsdestinationen. Der Flughafen startet durch. Wir freuen uns, wenn der Flughafen diese Flugfläche erreichen wird, wo wir vor Corona gewesen sind. Alles Gute und Glück ab, Gutland!